Der ORF finanziert sich größtenteils aus den Gebührenzahlungen der österreichischen Bevölkerung. Diese machen rund 645 Millionen Euro pro Jahr aus. Wenn es um die Frage geht, wem der ORF gehört, liefern der derzeitige Generaldirektor Roland Weismann und der Vorsitzende des ORF-Stiftungsrats, Lothar Lockel, eine eindeutige Antwort. Der ORF gehört allen Österreichern. Der ORF gehört uns ja allen. Ein großer Teil der österreichischen Bevölkerung sieht sich genötigt. Einerseits gehört der ORF nämlich als öffentlich-rechtlicher Medienkonzern allen Österreichern. Andererseits wird dennoch völlig an der Bevölkerung vorbei eine Zwangsgebühr verhandelt und eingeführt, die nicht nur ORF-Kunden, sondern jeder Haushalt zahlen muss. Man könnte sagen, wenn es um die Finanzierung des ORF geht, gehört er plötzlich nicht mehr allen Österreichern, sondern das Geld von allen Österreichern gehört dem ORF. Der ORF ignoriert einfach, dass die geplante Zwangsabgabe von der Mehrheit der Österreicher abgelehnt wird. Dies zeigen aktuelle Umfragen unwiderlegbar auf. 25.02.2023 Zwei Drittel finden Gebühr für ORF in Standardumfrage nicht gerechtfertigt. Eine Mehrheit von 63 Prozent lehnt in einer Marketumfrage für den Standard Gebühren für den ORF grundsätzlich ab. 25.02.2023 Umfrage Mehrheit gegen Haushaltsabgabe Demnach lehnen es 58 Prozent der Bevölkerung ab, dass in Zukunft alle Haushalte für die ORF-Programme zahlen sollen. Um nicht in letzter Sekunde die zwingende Haushaltsabgabe zu gefährden oder zur Frage der Finanzierung einen offenen Diskurs auszulösen, reagierte der ORF kurzerhand mit einer eigenen Umfrage. Das Ergebnis wurde anschließend über den ORF kommuniziert. Umfrage Mehrheit für Haushaltsabgabe Kurios dabei, exakt die 58 die sich gegen die Haushaltsabgabe aussprechen, wurden in der vom ORF selbst in Auftrag gegebenen Umfrage zu jenen 58 Prozent, die sich plötzlich für eine Haushaltsabgabe aussprechen. Zahlreiche Stimmen aus der Politik und dem ORF argumentieren ihre Forderung nach einer verpflichtenden Haushaltsabgabe damit, dass dadurch die Unabhängigkeit des ORF gewährleistet werden würde. Ein voran die Mediensprecherin der Grünen Regierungspartei Eva Blimlinger versucht die Bevölkerung mit diesem Argument zu überzeugen. Rund 650 Millionen Euro erhält der ORF jährlich aus dem Programm Entgelt. Das sichert die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wie die Klartv-Sendung ORF-Korruption und politische Verflechtung im großen Stil jedoch aufzeigt, besteht allerdings keine Unabhängigkeit des ORF. Der ORF finanziert sich neben den Gebühren auch durch Werbeeinnahmen. Langjährige und bekannte ORF-Mitarbeiter packten aus, welche Abhängigkeit dadurch entsteht. Der OEF hat 1 Milliarde 53 Millionen Gesamtbudget die letzten Jahre. Das ist ja bereits veröffentlicht. Das sind 623 oder 25 Millionen Gießgebühren. Das sind 190 Millionen Werbeeinnahmen. Und die restlichen 200 Millionen sind Sonderwerbeformen. Eine Sonderwerbeform ist zum Beispiel Österreich impft. Österreich impft ist eine PR-Kampagne, für die der ORF und auch alle Medien Millionen bekommen und keine Informationskampagne. Der ORF kassiert ungefähr, ich weiß es nicht genau, mein Movemat ist 39 Millionen, ich glaube es ist wesentlich mehr für eine PR-Kampagne. Was beinhaltet das? Man kann natürlich keine Gegenmeinung brauchen. Hingegen, was sehr wenig beleuchtet wird, ist der Einfluss der Wirtschaft und der Konzerne. Also glauben Sie mir, über den deutschen Dieselskandal bei VW zu berichten, war auch nicht immer einfach. Weil die sagen dann, da gibt es halt keine VW-Werbung mehr in, im ORF. Und da kann der ORF nicht nachsagen. Also, also, was wir schon ein bisschen übersehen, ist der Einfluss der Wirtschaftskonzerne, der multinationalen Konzerne auf das Programm. Das ist aus meiner Sicht in den letzten Jahren so stark geworden, es merkt nur keiner, weil niemand weiß, wer dahinter steckt und es wird auch niemandem auffallen, ob wir jetzt über dieses probiotische Joghurt berichten oder nicht. Wir haben nämlich kritisch berichtet, das ist aber 20 Jahre her und die haben uns gedroht mit dem gesamten Werbeausfall für ein Jahr, da kann der Wolf nicht mit. Diese Aussagen sind das Eingeständnis einer enormen Abhängigkeit, die dazu führt, dass nicht mehr objektiv und unparteilich berichtet wird. Da man den Werbeverlust von internationalen Konzernen und der Regierung fürchtet, nimmt man in Kauf, dass die Unabhängigkeit massiv untergraben und die Berichterstattung beeinflusst wird. Die Folge ist katastrophal – so werden vor der Bevölkerung entscheidende Gegenstimmen unterdrückt. Dies betrifft unter anderem die Berichterstattung über Finanz-, Pharma- oder Mobilfunkkonzerne, die massiv Werbung im ORF und den Medien generell schalten. Im ORF-Gesetz ist klipp und klar festgehalten, dass dies eindeutig gesetzeswidrig ist. Unabhängigkeit bedeutet Unabhängigkeit von Staats- und Parteieinfluss, aber auch Unabhängigkeit von politischen oder wirtschaftlichen Lobbys. ORF Öffentlich-rechtlicher Kernauftrag, § 4 Absatz 6 Was macht der ORF eigentlich mit dem vielen Geld, das er von der Bevölkerung, der Politik und den Konzernen erhält? Von der rund 1 Milliarde Euro, die dem ORF jährlich zur Verfügung steht, wird mehr als ein Drittel für die Bezahlung der Belegschaft ausgegeben, insbesondere für die Luxusgehälter der Führungsebene. Generaldirektor Roland Weismann erhält als Jahresgage rund 400.000 Euro. Laut dem österreichischen Rechnungshof beträgt das jährliche Durchschnittsgehalt der 14 ORF-Direktoren 248.000 Euro. Die Moderatoren der Nachrichtensendung Zeit im Bild verdienen monatlich bis zu 9.000 Euro. ORF-Bedienstete erhalten im Schnitt monatlich 6.100 Euro brutto. Zum Vergleich, das Durchschnittsbruttoeinkommen der Österreicher lag zum selben Zeitpunkt bei 3.256 Euro. Fazit. Fakt ist, dass die Zwangsgebühr nicht die Unabhängigkeit des ORF sichert. Vielmehr lässt sich der ORF seine gesetzeswidrige Arbeitsweise und die Luxusgehälter von jedem Haushalt bezahlen. Der öffentlich-rechtliche ORF gehört allen Österreichern. Trotz dieser Tatsache wird nun von Politikern und ORF ohne Einbeziehung der Bevölkerung eine Zwangsabgabe für alle Haushalte verhängt. Die Beteiligung der Bevölkerung ist jedoch angebracht und könnte folgendermaßen aussehen. Erstens Eine kompromisslose, transparente und öffentliche Aufarbeitung aller in dieser Sendung genannten Fakten und Herstellung der Unabhängigkeit. Zweitens, die Einleitung eines Gerichtsprozesses zur Ahndung der enormen Gesetzeswidrigkeiten, wie beispielsweise die personellen und finanziellen Verflechtungen zwischen dem ORF, der Politik und internationalen Konzernen, mit Live-Übertragung. Drittens, die Entscheidung der Bevölkerung über die Art und Weise der ORF-Finanzierung, zum Beispiel in Form einer Volksabstimmung. Nur durch derartige Maßnahmen kann das Vertrauen der Österreicher in Medien und Politik wiederhergestellt werden. Verfolgen Sie, verehrte Zuseher, mit uns die Entwicklung des ORF und fordern Sie Ihre Mitbestimmung von Politik und dem ORF ein.